Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich beantworte heute Kommentare. Legendäre Vincent, liebe Marmeladenoma, was ist deine Lieblingsfarbe? Und ich bin auch Vegetarier. Und ein dickes Herz. Das Herz freut mich ganz arg. Und ich freue mich auch, dass du Vegetarier bist. Also, ich fühle mich sehr wohl als Vegetarier. Und meine Lieblingsfarbe ist lila seit Kindheit. Ich habe auch am liebsten lila Kleidung an. Und ich liebe den Amethyst, der ist auch lila. Nutelli LP. Nutelli, ist das süß? Ich du gerne Nutelli? Nutella? Ich finde es sehr beeindruckend, was du alles durchmachst, Marmeladenoma. Trotz deinem Alter noch mit so viel Energie, Lebensfreude, Mut und Liebe bepackt. Mach weiter so. Und drei Smileys mit lachenden Z äh, Mund und bleckenden Zähnen. Sehr lustig sind die drei. Ich lebe sehr gerne. Und deshalb kann ich es auch alles noch machen. Und äh, wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf. Nice1, 2004. Wie alt waren Sie auf den meisten Bildern? Das ist ein bisschen schwierig, weil ich die Bilder gerade nicht vor mir habe. Aber ich glaube, ich war so sechs Jahre alt. Bei den Bildern, die ihr gesehen habt. Wenn ich mich täusche, sage ich das nächste Mal richtig. Aber ich glaube, so war das. Tricks. Wo lebt, dann, ach, wo lebt dann jetzt der kleine Hermann? Der müsste ja noch ein paar Jahre jünger als du sein, Marmeladenoma. Hast du noch Kontakt zu ihm?" Mein kleines Hermannle war drei Jahre jünger als ich, mein kleiner Bruder. Ich habe keinen Kontakt. Er ist nach Australien ausgewandert mit seiner Familie nach dem Krieg, weil in Deutschland kein Fortkommen war. Und er hat zum einen das Klima nicht vertragen, zum anderen hatte er sehr viel Heimweh. Er kam zwei, dreimal auf Urlaub, aber dann hielt er es hier nicht mehr aus. Dann war ihm Deutschland zu eng. Denn Australien ist schon ein wunderschönes Land. Aber er ist schon lange tot. Wie alle meine Geschwister und meine Eltern. Was für mich sehr schlimm ist, aber man muss es hinnehmen. Es war eine schöne Zeit mit ihnen. No Adrenaline, du versüßt meinen Tag immer und immer wieder, liebe Marmeladenoma, und ein Herz. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Und das freut uns auch sehr, Janik und mich. Das war ja die Idee von der ganzen Sendung, dass wir Freude bringen und ein bisschen Ruhe und Entspannung. Kiwi de Kili, wo hast du gelebt? Ich habe und lebe immer noch in Baden und ich lebe gern in meiner Heimat. Ich zum Beispiel könnte nicht auswandern. Ich glaube, ich würde vor Heimweh auch sterben. Ich will, ich hier bleiben bis zum Ende. Moes oder Mües, ich weiß nicht, was ausspricht, dass so viele Bilder verloren gingen, tut mir leid. Aber die schönsten Erinnerungen bleiben ja im Herzen die kann dir keinen Krieg wegnehmen. Da hast du ein ganz wahres Wort gesprochen. Was wir am Herzen tragen, werden wir nie vergessen. Sonst könnte ich gar nicht mehr erzählen und mich manchmal wegbeamen, das mache ich auch, und gehe in die Vergangenheit, sitze in meinem Schaukelstuhl, und dann bin ich wieder dort, wo ich gerne wäre, oder gewesen war. Yang was passiert eigentlich, wenn dir die Märchenbücher ausgehen? Hm. Ich glaube nicht, dass die Märchenbücher ausgehen. Erstens gibt es sehr viele. Und zum anderen wollen immer wieder dieselben Leute die Märchen hören. Und es kommen andere Leute dazu, die sie nicht gehört haben. als ist das wie so ein ewiger Kreislauf. Ich glaube nicht, dass sie ausgehen. Ich bekomme auch immer mehr Geschichten von Fans geschickt, die kann ich auch vorlesen. Und äh, viele wollen mir Bücher schicken, sobald mein Postpaket, Postpaketfach fertig ist. Postpaketfach. Ja, <lacht> Postpaketfach. Janik hat mich verbessert. <lacht> ich glaube nicht, dass sie jemals ausgehen. Toast, ich finde es so süß, wenn die Marmeladenoma unser wildes Herrmännle sagt. Ja, das war ein wildes Herr Menle, voller Possen und Abenteuerlust und viel Verletzungen und sein Leben war auch sehr sehr interessant, sehr interessant. Er lebte dann in, bis zu seinem Ende in Australien und da hat er hatte auch ganz fantastische Dinge auf die Beine gestellt. Er ist ein ganz großer Kunstmaler geworden und er hat ähm, viele Dinge gemacht in Australien. Ich muss mal seine Frau fragen, ob sie erlaubt dass ich euch davon erzähle. Er hat viel fertiggebrachten Australien. Es gibt da noch ein, eine Touristenattraktion von ihm, die gibt es heute noch. Aber ich muss seine Frau fragen. Dennis Brocker, können Sie mal bitte die Bananen, die da hinten in dem Regal stehen, zeigen? Das wäre sehr nett. Danke. Hab dich lieb. Drei Smileys Hab dich auch lieb. Danke für die Smileys. Aber es ist erstens nur eine Banane, und es ist auch keine Banane. Es ist eine Handpuppe, die hat Janiks Papa gemacht, als er noch ganz klein war. Der ist ja auch ein großer Künstler. Er hat es äh, gemacht aus Pappmaché, es ist ein Mond, ein Halbmond, und meine Schwester hat ihm dann das Gewand genäht. haben sich schon sehr viele Kinder daran erfreut, und jetzt hat er sie mir geschenkt. Ich sage auch schon Banane-Sie, der, den Mond hat er mir geschenkt. Warum willst du meinen Namen wissen? Oma, wir haben dich lieb. Und ein Smiley und zwei schwarze Herzen. Und noch eine Katze. Habe ich deinen Namen wissen wollen? Ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich deinen Namen wissen will. Vielleicht kannst du mir es noch einmal besser erklären dass ich dir besser antworten kann. Rekos Wort, Oma, ohne dich wäre YouTube nicht mehr dasselbe. Doppelpunkt und ein, ein Zeichen. Ich wünsche dir alles Gute. Alles, alles Gute. Wir lieben dich alle. Doppelpunkt D und ein Herz. Und <lacht> ein, ein, ein, ein grausiges Smiley mit schwarzer Brille. Gut, freue mich, was, dass du das liebst. Wir lieben euch auch und wir machen das, das wahnsinnig gern, Janik und ich. Sascha Ritter. Das Lied ist sehr schön und ein lachendes Smiley. Finden wir auch. Und ich war so was von beglückt über die Idee von diesem lieben Menschen. Es ist unglaublich. Echt unglaublich. Hat mich ganz, ganz arg gefreut. FRZ Freak. Kerf, mach weiter so, viermal Daumen hoch und ein Smiley und noch zwei Figuren, zwei Fröhliche und vielen, vielen Dank. <lacht> Sehr lustig. Jamika, ich war dabei, als unsere gute Marmeladenoma überrascht wurde. Auch ich war sehr begeistert, weil es so was Tolles leider nur selten gibt. Macht weiter so. Und eine blaue Rose. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es war, es war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Ein unglaubliches. Ja, heute noch denke ich manchmal, ich stehe neben mir und das ist eine ganz andere Person, die das erlebt. Wir sind, ganz sehr, sehr dankbar. Oh. XD. Wahrscheinlich meinst du dieses Lied? Ich glaube, das wird ein Ohrwurm. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Und wie gesagt, wir haben uns sehr darüber gefreut. Michi Fishi, Also ich finde das Lied echt toll. An alle, die sagen, das Lied ist ja voll schlecht, ist ja unglaublich. Es kommt doch nicht darauf an, ob jeder Ton stimmt. Es kommt nur darauf an, dass jemand sich die Zeit nimmt, und ein Lied für eine so sympathische Frau singt und aufnimmt. Und natürlich auch, dass diese Frau das Lied zu hören bekommt und sie darüber dankbar ist. Und das ist ja wohl der Fall. Aber ganz gewiss, ich habe mich unheimlich gefreut. Liebe Marmeladen-Oma, ich danke dir sehr für deinen ganzen tollen Videos. Viele Grüße an dich und an deinen Enkel Janik. Macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid. Das haben wir vor. Und vielen, vielen Dank für die guten Grüße und Wünsche. Auch von Janik, ja? Du Hintergrund. <lacht> er nickt und lächelt. YouTube, Hallo, Oma, Sie sind so nett und sympathisch. Ein Herz. Früher waren sie so süß und heute immer noch und noch ein Herz. Und eine ganz, ganz, ganz entzückende kleine Katze. Ich liebe eure Katzen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bleibe so wie ich am Anfang. Ich war am Anfang natürlich nicht so. So sicher, wie ich jetzt bin. Ich bin jetzt einigermaßen sicher bei allem, weil die Technik ja auch der Janik macht. Das habe ich immer noch nicht gelernt. Merke ich auch wohl nicht. Aber er macht es ja so toll. Wir werden uns nicht verändern. Nur Allenby, die beste Oma auf YouTube. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Herzen. Und ähm, ein Daumen hoch. und ein, ein imaginäres Männchen nehme ich an. Sehr interessant. Vielen, vielen Dank für das Lob. Während Freund Bär, wenn sie irgendwann von uns geht, dann höre, ich, dann höre ich das Lied jeden Tag an, um mich zu erinnern, was so eine liebevolle Dame die war. Und drei weinende Smileys. Fünf, weil weine nicht, ich noch bin ich da. Und ich will auch noch lange da bleiben. Und wenn ich weg bin, ist meine Seele über euch. Schwebt über euch. Ganz bestimmt. Unsere Seelen sterben nicht. Glaubt mir's. Ich habe heute noch Kontakt mit meinem Vater. Wenn ich Kummer habe, frage ich ihn. Und ich bin. Er spricht natürlich nicht mit mir. So versessen bin ich nicht. Aber ich spüre, dass er mir beisteht. Und so mache ich es mit euch. Ich werde ein Engel sein über euch. So, das war's für heute, wir verlassen die Märcheninsel, bis zum nächsten Mal, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.